Was haben wir hier denn? Hey! Woo! Hallo, Freunde der gepflegten Feuerunterhaltung. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen VR-Gameplay. Und zwar zocken wir heute das Spiel Hotel RNA. Und äh, ja, steht für Hotel Rock'n'Roll. Wir sind ein, ja, nicht so guter Rockmusiker und wir sind einen Deal mit dem Teufel eingegangen, werden dadurch berühmt, gut und so weiter und so fort. Aber der Teufel will ja auch immer eine Gegenleistung. Entweder will er eine Seele oder der will Hotelräume zerstören. Und ja, wir müssen Hotelräume zerstören, der will nicht unsere Seele. Und äh, ja, das ist die Story hinter dem Game und äh, ja, hört sich echt abgedreht an und ich bin echt gespannt auf das Game. Ich habe es noch nicht gespielt, das ist von äh, Wolf und Wood. Und Wolf Wood hat ja auch The äh, VR gemacht. Die haben A Chair in a Room gemacht. Also, die wissen definitiv, wie gute VR-Games gemacht werden. Und ja, auch äh, danke, dass ich hier den Test-Key bekommen habe von Wolf Wood. Also, äh, echt super. Schauen wir uns mal kurz den, den Trailer an. Also, duschen können wir uns schon mal gut. <lacht> Zähne putzen. Ja, das darf nicht vergessen werden. Und da ist der Hotelraum. Also ich bin gespannt. Man muss wohl immer neue Waffen kaufen, freischalten, wie auch immer. Also ich habe es auch noch nicht gespielt, von daher muss ich mich da auch mal erst zurechtfinden. Aber da kann man seine Aggression freien Lauf lassen, würde ich sagen. <lacht> Echt cool. Ja, mehr, mehr brauchen wir auch jetzt gar nicht zu sehen, außer diese Finger hier. <lacht> ja, ist für die Wolf Index, äh, HTC Vive und Oculus Rift, also unterstützt äh, WMR noch nicht. Weiß ich auch nicht, ob das dann funktioniert. Early Access und äh, das Spiel kostet 16,79. Muss man schauen, ob das äh, okay ist für, für das Spiel jetzt. Aber da, da äh, Wolf wird immer gute Spiele macht, also mir haben die alle gefallen bisher. ...denke ich, dass das Spiel auch echt gut äh, sein sollte oder wird. Was sagen denn hier die Reviews? Schauen wir uns mal kurz an. Also alle Daumen hoch. Ah, nee, nicht alle. Zwei Daumen äh, runter und vier Daumen hoch. Also bin ich mal gespannt, wie mir das gefällt. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal direkt ins Gameplay... ...und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Okay Leute, hier sind wir im Spiel bei Hotel RNA... ...und es ist ziemlich dunkel. Also, äh, ja... Wolf in Wood. Und wir sehen auch diese typischen Wolf in Wood Partikel, die wir fast in jedem Spiel von denen sehen. Ja, wir sollen jetzt hier mal die Größe kalibrieren. Das machen wir jetzt auch mal so. Ziemlich dunkel und laut. Laut ist es. Wrong Roll! <lacht> oh, was jetzt? Das kann ich auch. <lacht> okay, so so fängt's also an. Oh, high voltage. Pipik. Okay. Wow habe ich mich erschrocken. Okay, was jetzt? Step into the light. Okay, hold button touchpad and swing arms. Ah, come forward my child. No Ich I had you there, didn't I? It's just a pretty sweet echo effect on my voice. Now. Get into the elevator. I have something better for you. <lacht> Typisch Wolvenwood. <lacht> Ein bisschen Horror muss dabei sein. Oh. Okay. Da ist der Teufel. <lacht> cool gemacht. Oh, die Augen da. Die folgen uns natürlich auch, war klar? Hallo? the burning arms okay hey ah, yes hello nice hello. to meet you if you didn't guess i'm the devil right so you're here because you want fame and fortune but yeah your music sucks yeah. that's too bad das will ich. well you have come to the right place my friend i ja? helped the best of them from Panini to page i just love to make a deal with a musician You're all so debauched. <laughs> <laughs> It just so happens. I've fallen out with a certain hotelier, so I think that you could help me. So, here's the deal. I'll give you what you want. Minus admin fees, of course. And all you need to do for me is become infamous for smashing up hotel rooms. The more infamy you gain, the bigger the hotels. And more cash you can make. All I need from you is a digital signature on here, and you'll be taken backstage to start your career. Simple. Please. Sign here. <lacht> I'm not a robot. It's not possible to realize. Very cool gemacht, alleine hier dieser Vorraum. So just get on with it. We have a deal. Ja, den Deal kann ich nicht abschlagen. Just looking over the fine print. Wie stated in Klaus 221b. Ich nehme dich zu. Boah. Ich es nicht lassen. Okay, wir gehen mal ganz kurz in die Option rein. Move Style, Armswinger, Free. Also, ich will Free. Also, Armswinger gefällt mir nicht. Crouch, könnte es Move gehen, ist egal. Interface, Floor, Blinker. Okay. Das war's eigentlich auch schon, ne? Resume. Ah, jetzt haben wir Free Locomotion, cool. Checken wir mal hier. Money for nothing. Bank 290 Dollar and Checkout. Exit the hotel via door. Safety first. Oh, wir haben kein haben wir keinen Snap-Turn. Boah. Nee. Wir haben keinen Snap-Turn. Richtig übel. <lacht> Doch. Da ist es doch, Mann. Ohne Snipton geht das nicht. World Tour. Also Version 0.1.4, also echt sehr, sehr früh noch. Dann machen wir mal eine World Tour, oder? Go! Hotel Select. Okay, wir können wahrscheinlich noch keine anderen auswählen. Wir sind ja... Wir sind ja ganz frisch Fame geworden. Please select vom Finger. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Kann man das <lacht> Man, jetzt ich ja schon. Kann man denn hier alles machen? Kann man den auch? Wahlzimmer. cool, wenn man das noch benutzen könnte. That thing, 29. Anyone in? goes Listen up. This is useful on boarding stuff. To get you <lacht> die Hände. Board, I guess. A member of the staff is on their way to your room. You do not want them to fall over the door, or that is game over. So, ja, aber ich krieg die Tür nicht mehr auf. a heads up you can leave any time when the hotel staff hey woo 6666 <laughs> <laughs> Also, der Teufel hat uns, äh, ne? Da müssen wir noch mal ran. Hey, Mann. Komm, Jack. Oh, Alles mal weg hier. Come and get your fresh toilet roll. Können wir doch bestimmt verstopfen hier, oder? Das Hullabaloo in diesem Hotel ist sehr unusual. Ich bin auf way. Weg. Ich habe gute Grund, zu glauben, dass du Hotel-Property and um, hast und das ist ein Verbrechen. How up? <laughs> Gib doch auf. Closing the door, huh? No. <laughs> I'm call in the guard. This is so Warum nicht oh, jetzt besser? 118. Yes. Gehen wir jetzt mal ganz kurz zurück. Mal gucken, ob wir irgendwo anders hin können. Oder ob wir die ganze Zeit das jetzt... ...nur das hier haben können. Ja, wir können auch eine andere. Ja, machen wir das doch, oder? Ah, nee, können wir nicht. Ist noch nicht freigeschaltet. Okay. Okay. <lacht> ah, jetzt müssen wir noch mal... <lacht> Auch nicht schlecht. Hey, Twenty Seven. Hey, das das Spiel wieder hier. Komm, ich bin schneller. hartnäckig die alte bis dich so, You bist did that. Can you believe they wouldn't let me never ein must insist ich habe einen auftrag hier wir sind ja auch mal acht der welt hier Geschossen? Justice. Hotel Security Style. Huch. Devil Corp Plattform Fee? Lawyer Fee? Resurrection Fee. Okay, weil wir gestorben sind. Okay. But... <laughs> It's okay. This just requires a little thing I call hotel management expertise. Almost <laughs> there. We're gonna sort this out. <laughs> uh, uh, uh, excuse me, sir or madam. I intend to enter the room now. Keine Zeit, Junge. Wir müssen hier Zerstörung weitermachen hier. <lacht> Dein Hotel nehmen wir auseinander. You are a degenerate a with you. <lacht> Kann man die nass machen und dann da reinstopfen? Ah, ich dachte, hat man gar nicht gesehen, ja, nicht, ob der nein, da stand. They, they it, right? So, jetzt wir zurück. Boah, so, trotzdem anstrengend hier. So, kann man uns jetzt irgendwas kaufen? Können, wir können Dart spielen. Das <lacht> ist aber nicht so gut. Okay. Kann man immer noch nichts anderes machen, ne? Pawn to get yourself down to Hell's very own pawn and gunshop. Ah, okay. Tickets? The only way to become the most famous. Ich verstehe noch nicht ganz, was man da machen muss. Muss ich ehrlich sagen. Money for nothing. Bank. Check out. Exit. Hotel via the door. Okay, ach so. Man sollte auch lesen, ne? Man sollte ab und zu ein bisschen lesen. Nein, lässt du nicht. Ich muss noch ein bisschen was kaputt machen. I have the authority enter this room. Du bist hier von gar nichts Manager junge. Mann! Yes! Mal gucken, was wir uns kaufen können jetzt. Oh, die schönen Sachen sind alle so teuer. Sie sind ja unbezahlbar. Gar nicht gruselig. pick up the handscanner to begin ach so, handscanner, wo war der handscanner denn? was kaufen wir uns denn schönes? Thank you for purchase. Okay, dann haben wir schon mal was gekauft. Was ist das? Okay, ist so auch noch in Entwicklung. Ich glaube, ich muss noch mal... Was ist das jetzt hier? Machen wir nochmal einen Hotelraum und dann... Dann war es das erstmal hier. Warum habe ich denn jetzt wieder? Armswinger. Warum? <lacht> Ich hätte irgendwas freigeschaltet. Okay, was kann man jetzt hier mitmachen? Verstehe ich nicht so ganz. Das ja auch so. Gibt kein Problem. Inspector Room, right now. Muss ein bisschen weiter auseinander sein. Manchmal ist das ein bisschen komisch. So, gehen mal raus. Bisschen Kohle haben wir gemacht. Ja Leute, ich würde sagen, das war's erstmal. Ja, lustig, lustiges Game auf jeden Fall. Also man muss wirklich von Hotel zu Hotel und äh, dann wird man auch immer berühmter und ich denke mal der Raum wird sich dann auch hier ändern. Vermute ich mal, also ich bin jetzt nicht sehr weit gekommen. Also, da muss man jetzt auch erstmal durchblicken, aber für den Anfang echt ja, cooles Game. Man muss aber wirklich nicht nur alles kaputt machen, sondern auch achten, äh, darauf achten, wann steht da jemand vor der Tür, dann muss man wieder dieses, dieses Minigame machen, sag ich mal, dass man da zulässt. Und ja, kriegt Upgrades. Also, desto mehr man kaputt macht, desto mehr Geld bekommt man und dann kann man wieder hier unten in die Hölle fahren und, und Sachen kaufen. Ja, also ich werde das Spiel auf jeden Fall mal im Auge behalten und äh, weiterhin auch spielen, wenn Updates mal rauskommen. Und ja, wenn es interessante Updates sind, werde ich dann auch mal nochmal ein Video machen und eventuell auch nochmal ein Video, wenn ich endlich mal ein anderes Hotel erreicht habe. Äh, das war jetzt immer das Gleiche. Irgendwann wird es dann auch langweilig. Kann man hier auch kaputt Dinge kaputt no, Nein. Ja, Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn euch das hier gefallen hat, dann äh, haut doch einfach mal ein Like raus. Kann man ein Like raus? <lacht> Nein, das, das meine ich nicht. Ja, haut ein Like raus. Und äh, ja, falls ihr mir noch kein Abo gegeben habt, würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen. Und ja, der Teufel wird, wird sich natürlich auch darüber freuen. Ja, Leute, das war's. Und danke fürs Zuschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.